In Switzerland, in the nature park Beverin, the Fair Traveler team visited Christian and Fortuna in their very own cafe Fortuna. This is their story. Here we opened five years ago as a cafe, Besserbeut. In 90, 91, we started to build this old place. Nutzer und jetzt unterdessen äh, haben wir 2017 und gesehen, dass man eigentlich überall rundum eingehängt sind. Ja. ist. Oder? Man kann nicht erweitern, man kann nicht äh, weiter ausbauen, man muss einfach mit dem, was man hat jetzt gerade im Moment. Und äh, mit den Vorschriften, die man hat vom Bund, vom Kanton, sind einfach immer mehr, die kommen, immer mehr Auflagen. Und da haben wir mit der Zeit äh, eigentlich Mühe zum, zum das einhalten, wenn wir nicht etwas rundherum hätten da kriegen gehabt. We tried their delicacies at Café Fortuna, which is located on their very own farm, Lichthof Lohn. Wir, haben da, wir machen Frischkäse, wir machen Butter, wir machen, da, ja, wir machen, Ram, wir machen da, Mascarpone, Mascarpone Sauer. Sauerrahm. Ja, sind Wir haben Milchkühe. Wir haben Kühe mit Hörner. Wie viele? Wir haben äh, zurzeit haben wir den Winter wir 12 gehabt. 12 und zander haben wir Jungtiere dazu, wo wir äh, zwischen 6 und 7 äh, pro Jahrgang hat. Und dann haben wir etwas äh, Masch, wo wir auch das Fleisch äh, verwerten, direkt vermarktet. Und äh, mit der Milch düen wir äh, eigentlich auch da Hoflader und da äh, und für den Eid geblüht und alles so. Wir sind auf der Alpen im Winter, Alpen. Ja. vom äh, Oktober weg, bis die Zeitgründe Okay. Mitte 20. Juni. Okay. Und sind die nervös, wenn die dann zurück müssen im Winter, dass sie so wenig N Platz haben? Nein, also, nein, haben nein. wir haben jetzt nein. relativ viel Platz, aber... Ich habe mich ja. immer gefragt, wie, das, wie das die Kühe verkraften, dass sie im Herbst wieder rein müssen. Aha, nein, die, die, die lassen wir dreimal in der Woche Aus. Äh, außer, manchmal. Es geht einfach viel mehr Arbeit, oder, wenn, wenn das Tier abbunden ist. Aber in der Regel <lacht> sind sie auch ruhiger, wenn sie abbunden sind. Oder? Die haben ja. immer die Nachbarin, wo's immer kennt, die sie immer kennen. Und so sind schwächere Tiere, wenn sie im Freilauf sind. Also, das ist Kommt bei rein, den Wenn ich die jetzt deckend habe, wäre es am Boden, oder? Der da kommt es dreckig und nachher stehen es auf. Und dann hast du, wenn du Melchandst oder Fudder taust, hast den, den dreckigen Schwanz. Da. Okay. Was haben die Hörner mit Laktose äh, zu tun? Mit Laktose nicht. Mit Laktoseintoleranz. Ja, Laktose ähm, ja, ja das ja. ist no. Also so genau möchte ich das jetzt nicht differenzieren, aber es hätte mit zu tun, dass Leute Unverträglichkeit haben auf Milch. Weil erstens mal hat man viel zu viele verschiedene Eiweiße, Wenn man jetzt einen Pack Milch kauft, möchte ich nicht wissen, wie viele tausende von verschiedenen Eiweißen. Tausende, verschiedene Ja, genau. Ah. Und es ist zu viel für den Körper. Der Körper sagt, es ist zu viel Magnet. Weg damit. Weil es gemischt ist. Weil es gemischt ist, das eine. Und äh, Kühe mit Hörnen ist die Kristallstruktur perfekt. Bei Kühen ohne Hörner ist die Kristallstruktur fehlerhaft. Ah. Hey, wir sind auch kristallin ja. Ja. und dann sagt der Körper, oh, Fremdkörper will ich nicht, raster nicht. Die Kühe sind, äh, die haben Hörner, haben Sie gesagt, das ja. ist speziell? Also es also ist speziell, eigentlich von Natur aus ist es schon. eigentlich normal, aber heutzutage, wenn man eine Kuh mit Hörnern sieht, äh, kommt es vielleicht komisch vor, weil es äh, erscheint, Eben, wie Sie sagen, es ist speziell, aber es ist eigentlich von Natur aus ist es eben nicht speziell. Es gehört einfach dazu. Ist nicht, ist Am Tag vorher ich bedanke ich mich bei den Tieren, dass sie äh, uns zur Verfügung stehen, mit ihrem guten Fleisch und alles. Und dann ist für mich auch, auch kein Problem. Oder?